In der Literatur über den Witz gibt es folgende These. Ein unerwarteter Wechsel in der Sichtweise einer Erzählung löst den Humorkitzel aus. Wenn wir etwas, das wir immer schon so gesehen haben und von dem wir dachten, das kann man nur so sehen, durch eine plötzliche Wendung der Geschichte zwingend anders, das heißt neu sehen müssen, dann löst unsere vorangegangene Unwissenheit das Gelächter über uns selbst aus. Es ist, als wären wir von unserer alten Sichtweise entbunden worden. Und das äußert sich in dem befreienden Gelächter. Wir freuen uns über die gewonnene Freiheit, aus dem Gefängnis unserer Verbohrtheit entkommen zu sein. Auch für die Paarberatung gilt, Lachen ist die beste Medizin. Aber wie jede Medizin muss man darauf achten, wie und wann sie einzusetzen ist, damit sie ihre Kraft in eine positive Richtung entfaltet. Einer der destruktivsten Momente in einer Beziehung entstehen, wenn sich einer der Partner ausgelacht fühlt. Der konstruktivste Effekt durch Lachen entsteht, wenn ein Paar gemeinsam über ihren dummen Streit lachen kann. Besonders wenn dies zum ersten Mal geschieht, fördert es oftmals ganz dramatisch das gesunde Glück in einer Beziehung. Wenn also beide Partner erkennen, wie sie sich gegenseitig in einen Teufelskreis des gegenseitigen Unzufriedenseins hineinmanövrieren, wenn sie erkennen, dass es keiner von beiden absichtlich tut, wenn also beide erkennen, dass es nicht der böse Partner ist, der an allem schuld ist, sondern dass es ihr Wechselspiel ist, das sie unbewusst betreiben. Das heißt, bisher getrieben haben. Denn egal ob sie fähig sind, es sofort abzustellen oder noch Übung brauchen, ab jetzt erkennen sie, dass es nicht hilfreich ist, gegen den Partner zu kämpfen, sondern sie nur eine realistische Chance haben, wenn sie sich zusammentun, um gemeinsam gegen diese teuflische Wechselwirkung zu kämpfen. Es ist ein bisschen wie das befreiende Lachen als Kind. Wenn man erkennt, dass das Monster auf dem Stuhl in Wirklichkeit die Jeans ist, die man gestern unordentlich auf den Stuhl geworfen hat. Wenn dieses Lachen in einem Paarcoaching-Gespräch ertönt, dann weiß ich, jetzt haben wir drei erreicht, dass wir dem Ziel der Sitzung, einer Gesundung, des Glücks in der Beziehung, einen guten Schritt näher gekommen sind. Was das Lachen, sprich Erkenntnis über den Partner und der Beziehung fördert, erfahren Sie, wie immer auf meiner Internetseite couplecoaching.de.